Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr den einen Hinweis muss ich mir erlauben. Wie man Kommunen in einer Krise anständig und angemessen unterstützt, das hat die Union in der letzten Legislaturperiode vorgemacht. Wir haben ein Vielfaches an Geldmitteln zur Verfügung gestellt. Und wie richtig das war! Das zeigt die Forderung aller Ministerpräsidenten von A- und B-Ländern, dass sie nämlich selber die Anwendung des Viersäulenmodells fordern. Daran sollen Sie sich mal ein Beispiel annehmen, statt hier die Tatsachen zu verdrehen, lieber Kollege. Es ist doch klar, Deutschland befindet sich in einer akuten, schweren Migrationskrise, die in ihrer Dimension noch über 2015, 2016 hinausgeht. Und man muss leider heute feststellen in der Debatte, diese Bundesregierung, diese Ampelkoalition leidet unter einem kompletten Realitätsverlust in der Migrationsfrage. Das ist doch deutlich geworden. Das, was Sie da gestern vereinbart haben auf dem Gipfel, das ist doch das Papier nicht wert, auf dem es steht, wenn man sich heute diese Redebeiträge anhört von Herrn Lind und Frau Göring-Eckardt. Das muss uns doch wirklich Sorgen bereiten. Und Sinnbild für das Handeln ist Frau Faeser. Trotz einer ständig wachsenden Zahl von Asylanträgen und illegalen Einreisen in unser Land hat sie seit Monaten nichts unternommen, um die Migration zu begrenzen. Sie hat nichts unternommen, um illegale Einreisen zu unterbinden. Sie hat nichts unternommen, um die unbefriedigende Situation bei den Rückführungen zu verbessern, meine Damen und Herren. Sie ist ihrer Aufgabe und Verantwortung in keiner Weise gerecht geworden. Das muss man hier mal sagen. Und deswegen muss diese Placebopolitik auch endlich ein Ende haben. Natürlich sind die anliegenden Länder berechtigt, was die Finanzen anbelangt, und sie sind auch begründet. Aber genauso klar ist doch, Städte und Kommunen sind längst über die Belastungsgrenze bei Unterbringung und Integration hinaus. Und so vieles, was richtig ist, Verkürzung der Asylverfahren, Verlängerung der Ausreise, des Ausreisegewahrsams, Eins ist doch klar. Damit lösen wir die Probleme nicht in unserem Land. Tag für Tag wird europäisches Recht, Asylrecht missachtet. Es gibt keine Registrierung in den Ankunftsländern. Es gibt keine Asylverfahren, die dort äh, durchgeführt werden. Es gibt keine Rücküberstellung gemäß Dublin-Verordnung. An diesem Zustand, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird sich nichts ändern, solange Deutschland Hauptzielland der Asylmigration ist und nahezu jeder kommen und bleiben kann, egal, ob er einen Asylanspruch hat oder nicht. Diesen Kreislauf müssen wir jetzt durchbrechen. Und deshalb, wir brauchen einen grundlegenden Kurswechsel in der Migrationspolitik. Ziel und Kern aller Maßnahmen muss die dauerhafte Begrenzung der Migration nach Deutschland sein. Und dafür brauchen wir auch lageangepasste nationale Grenzkontrollen an den Grenzen, so wie wir das in unserem Antrag fordern, meine Damen und Herren, solange es keine europäische Lösung gibt. Und wenn wir uns das Papier anschauen von gestern anschauen, es gibt dort ja keine Maßnahmen, die kurzfristig Abhilfe verschaffen, kein politisches Bekenntnis der Bundesregierung zur Begrenzung der Migration, keine eindeutige Ankündigung zur Ausweitung nationaler Grenzkontrollen und Zurückweisungen. Kein Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme, keine Ausweitung der sicheren Herkunftsländer auf die Maghreb-Staaten und keine Verständigung, den visa und die Entwicklungshilfe auch zu nutzen, um Rückführungsabkommen endlich mal zustande zu bringen. Meine Damen und Herren, das ist einfach zu wenig. Lassen Sie mich zum Ende kommen. Wir brauchen einen grundlegenden Kurswechsel in der Migrationspolitik. Es ist mehr als überfällig. Sie haben die Gelegenheit, diesen Kurswechsel zu vollziehen mit mehr als Lippenbekenntnissen. Machen Sie heute den Anfang und stimmen Sie unseren Beiträgen zu, unseren Anträgen zu. Vielen Dank.